und willkommen mein Name ist an die Ulbe und meiner Metal Mario Master und wir bringen zurück zu der Bay Donkey Kong Country. Ja und zwar in Welt 3 mit dem Level orang Gang! Wo sind denn die Orangutans? In der Gang ist Das explosives Ölfass oder was? Nein, nein, nein, nein. Ich hab's oh. kaputt gemacht. Au! Ja. Wie ja. ist das denn passiert? Ja. Ja da, orang -Gang, ein Level, wo es insgesamt fünf Bonus-Level gibt. Wir werden natürlich nicht auf Anhieb alle finden. Das heißt, wir werden Screen dann auch nochmal nachgucken müssen, wo die denn alle sind. Ja. wir man, in der dieser Wände, ne? Hm. Oh. Oh. Und das ist auch mal auf Expresso rein. Ist das nicht schön? Ja, übrigens, äh, die klappt die sie tun nix nichts. Die können wir nichts. Ex können, Ex können Expresso nicht erreichen. siehst du gesprungen? Du bist runtergefallen. Ich hab B gedrückt. Offensichtlich nicht gut genug. Da ich ist er! Auf mich. Da ist er! Monkey Kong! Orang-Utan. Sch das schwarze Schaf. Und noch, einer. Ey! Warte, okay. Warte, das mir jetzt. Oh. Da müssten wir mussten wir fliegen. Okay, da fehlt ein... Äh, das fehlt ein hab ich gerade gemerkt. Ist doch egal. Egal, sagt er. Ja. Mal gucken. Ja. Äh, okay. <lacht> ich einfach über euch. Nein. noch. Du kannst natürlich keine Gegner mit denen ja. töten. Dann sagst du mir jetzt? Ich dachte, das wäre der. Klar. Nein. <lacht> Warum denn nicht? Kannst du sowieso nicht da unten aber. Also ich dachte, ich dachte, du hast so viele Let's Plays gesehen. Äh. Au. Äh. Duah. Duah. <lacht> Und da ist es passiert. Ach, Mist. Hm. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Ex-Person. Irgendwie. Nee, ich glaube nicht. wir so, okay. yeah. <sniffs> können Nein, ich es verändert. Ja. Weil aufs Stop machen. Aufscreen, Ja. Mit mir meine ich dich. Ah. Mitten im Nichts. Ja. Wir sind mitten aus dem Nichts gekommen, ey. Ja. Ist das zu fassen, ey? Ja, zurückgehen. Ah ja, zurückgehen, ey. Ja. Alidra. Ja. <lacht> Kann er überhaupt rennen? Der rennt doch die ganze Zeit schon. Oh, so, wow. Ich denke, die ganze Zeit hier noch ey. Hatte. Keine <lacht> ah. Ah, hier muss ich Ja. Jetzt hey. ich drücke. Sprechen. Sieht mir aber nicht so aus. Oh. Jetzt oh. zeig dir mal, wie man das macht. Ja, ne? so Ansprüche. Das gefällt dir nicht, ne? Du magst nicht, wenn ich frag? Nein. Du magst nicht wer, wenn spiel Ansprüche hat, ne? Beinahe aber, wir haben ja genug Leben. Ja, irgendwie schon. Ja. Ja, also, wir können uns hier den einen oder anderen fehl erlauben. Ja, doch, ich werde schon genug damit. Ich werde schon genug mit fehls versorgen. Diese Kranken hast du sogar noch genügend Parts um Besto zu schneiden. Ja, ja. ich kann es ja kaum erwarten. Mein, du hast ja letztens ein Dauntless. Und will ich verarschen? Oder? Oh. Ich habe ihn getötet, nur für dich. Alter. Alter. Ach, will du mich verarschen? Jetzt muss ich das machen. Ich weiß gar nicht wie. <lacht> Wir sind das jetzt <lacht> Das genau so wie, wie bei letzten oh. Folge vorgedauntless, wo, wo du voll auf die Fresse bekommen hast. Ich habe es gesehen. Ja. Danach haben wir uns wieder gebessert, war so. ja. weiter spielen, mit dem Ding. Das ist Monate her, seit wir halt aufgenommen haben. Echt jetzt? Ja. Das ist im Juli oder so haben wir ja. das letztes Mal gespielt. Wo ja. ich die Sachen jetzt erstmal hochplanen. hochladen. What? Hm? So, das. Du, du, du, du, du, du, du. Und da ist ein paar Bananen und was. Ja. Wo ich schon draußen bin. Äu. Äu. Äu. Äu. Das Ey. Da ist wieder Yeti von Organ Yeti. Also sind Videos, die nicht unbedingt wissen. Muss ich nicht? Nee. Äu. Aber jemand man so ein Speedrun hier von Waldzeit haben es dann quickroasen so gemacht. Ja. Vorsicht. ich. Hier mal. Du hast ein Fass in die Fresse bekommen, ey. Jetzt mal, wenn der Ladebildschirm kam, irgendwie ja, hat man das Gesicht von den gesehen, alle in den Zuschauern haben immer gestanden. Ah! Warum war denn? Weil jedes Mal das Gesicht von denen so gruselig aussah. Was? Und dann kam irgendwie andauernd ein Ladebildschirm, jedes Mal er kam. Ah! Ah! Zack. Das war noch gedacht. muss ja Bonusspiel, Bonus-Spiel jetzt nochmal machen. Oder was? Ich glaube, meine sogar. Hey, warte, das ja. war gar nicht wieder. Ich versuche einen Joshi-Sprung zu machen. Ja, aber ich glaube, das bonus müssen wir nicht noch mal machen. Wir werden einfach aufs, Ich werde einfach aufscreen nochmal alles absuchen. Schau ja. mal, ob ich das schaffe. Wenn ich sehe, wie wenn ich zweifle. Warte, du wirst besser... <lacht> komm her! Komm her! <lacht> ich wollte gerade sagen, du wirst besser, aber dann ist das passiert. Ich weiß, ich bin sehr motivierend. Okay, mal einfach weiter, ey. Ich glaube, wir laufen schon zu lange in diesem Level herum. Das Level ist in Re ist nicht so lang. <lacht> ich weiß, es kommt ja aber sehr viel länger vor, als es sein sollte, ne? Ja. Alter, hier, diese beiden, ja. Die aus dem Nix kommen, ey. Strike genau wieder, ey. Mal hier, okay. <lacht> yes! Das sah Moment aus, als wird es da ja runterfallen. Das sah grad wirklich so aus. Excel raus, ich bitte. Ich glaub, haben wir noch. Ja, wir haben nur. Ja, wir haben nur zwei Excel zwei zwei Moment gefunden. Das reicht natürlich nicht! Aber, aber machen wir machen wir natürlich alles offscreen. Jetzt machen wir erstmal Clam City, ein Wasserlevel. Muschel. Muschelstadt. Nee, das ist ein. soll ich mal sagen, wie, wie dieses Level auf Deutsch heißt? Dieses Level auf Deutsch heißt markt Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Aber es heißt wirklich so. Ah! Boah. Ich schwimme, ey. Ja. wie kannst du, du gestorben bist? Jetzt machen die auf einmal Schaden? Natürlich machen die Fische Schaden. Bei dem ersten Wasser haben wir gar keinen Schaden gemacht. Weil du, weil du ein Schwertfisch hattest. Oh, das war ein Gart. Nee, ohne, ohne hab ich auch. Nein, nur oh. die, die, haben, dann haben sie sich einfach nicht berührt. Was ist denn nicht, nicht, dass ich hier alles, alles Leben hier umbringen will? Nee. ich dachte, wir bringen alles Leben um. <lacht> Nein. die sie dann die graziöse Schwimmrei ich mach da das Seepferdchen das Seepferdchen ja ja, haben oh geil was ja. <lacht> ja die Krokusse sind hier nicht wichtig oh dann gibst du ich mach das nicht extra wieso bin ich da <lacht> links auf einmal ich kann den ganzen Weg runter. <lacht> oh, er, er sieht schon so ein bisschen aus, als ich das extra machen habe ich so gefürchtet. Ich mache mal nicht extra. Ähm! Das war wirklich keine Absicht. Du schaffst es. Ja, da glaub ich, <lacht> ich glaube an dich. Ja, Siehst du? Siehst du? Ich glaube an dich. <lacht> so. Boah, da. Das war ja glaube ich irgendwie engen. War noch nicht. So, war mal. Checkpoint! Das ist schon knapp, ey. auf uns zu schießen. Ey. Ja. Ich meine, wir sind nur zwei Affen, ey. Unter Wasser. Ja. Mit unendlicher Luft. Da so, kann ich mal ja durch Danke. You shall not pass. Da ist er geplatzt, ey. Wie meine Träume. Wie meine Träume von Ruhe. Und okay. Ehe. Und Geld. Ja. Vor allen Dingen Geld. Und vor allen Dingen Ehre. Ja. Ich möchte aber nicht raus. Ich möchte da drin bleiben. Ja. Schwimmer, so wie du noch nie geschwommen bist. End. Hm. Mm. endlich ich einfach durch exit. Oh, nein oh, ich wollte auch Äh. Oh. Äh. dass <lacht> Ich glaube, glaub, noch mal bis dahin schaffen würde, ey. Soll ich so leben oder soll ich sterben? Jetzt, ey, uh, gehe jetzt raus, ey. Okay, sehr ja gut, oh, ey. jetzt raus, ey. <lacht> ist ja gut, oh ey. mein Gott. <lacht> uh, Bumblebee Rumble. Was? auch Was, ne? Ja. Ist, <lacht> Siehst du ja diese fette Biene hier an? Und was machen wir dagegen? fast gegen die Bier? und oh. das ist voll schmerzhaft aus aber du darfst gleich den abschluss machen ich oh, brauche nicht dein mitleid Hey. Bzzz. Bzzz. So, oh. bin hm. sehr lang. Ja, Wort als gesch äh, geschaffte Level. Ja. Okay. Gorilla Gletscher. Bildvieh. Gletscher. Achso, ich bin. Also ja. ja. Snowball Blast. Oh. Ja. Ich ja, das ist gut zu stehen. Aha. Aber deswegen. Genau. Das ist noch relativ einfach. Oh, ein mm -hmm. Champion. Oh, ein <laughs> Champion. Du bist ein Champion. Oh ja. Yeah. Nein! Weißt du nicht, wir haben genug extra Leben? Nein. Nicht? Nein. Äh. Irgendwas sagt mir rechts irgendwas. Nein, das sollst du ja nicht tun. Du sollst nach rechts ruben. Okay. Oh. Ja, ja, ja. Was haben wir überhaupt Wespen in dieser kalten Jahreszeit zu suchen, ey? Weiß ich. auch oh, nicht. Was haben wir denn jetzt suchen bei der, bei der Kälte? Wir sind Affen, wir können alles überleben. das ist das noch nicht? Nein. Wollt. Aha. Aha. Genau wie ich mir gedacht habe. Oh, okay. Ja, genau, was ich nämlich befürchtet hatte. Ein O, ein O. Das hatte ich auch befürchtet. oh Okay. Beter, war kalt nicht gut. keine Luft da drin. Das war zu kalt. Und die Krawatte hat mir die Luft abgeschnitten. Äu! Okay. Ich wollte eigentlich nach unten schießen. Nach unten? Ja, nach unten. Okay. Ups. Äh? No. Ja, oh, okay. Na, und deswegen? okay. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Nein! Warte. alter! Wir müssen ja nur da rein, ne? Ja. irgendwo war der Janet. Was? Oh Gott. Schließt die hier Oh, was so? Was ist Was ist Oh! eine Abkürzung gefunden? Ja, yes. sei. Gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Und zum Ausgang bitte. wollen wir das überhaupt machen? Haben wahrscheinlich wieder Dinger verpasst ne ich, weiß, ich sowieso ja verlaufen nee. oh. geschafft und wir haben alles gefunden oh. <lacht> so weiter Slip Slide Ride right. okay ich kann ja gar nicht zu dir weg sein äh. nee ich komme daran ich bin groß und stark ich habe große Arme lange Arme nein kann ich nicht okay ich komm mal rein, danke mhm. Ich nehme an, da tut weh, ne? Ich habe Treppe. Haha! Okay. So, du stabil Kong. Okay. Oh ne! Oh. Das ärgert dich, ne? Übrigens, bei diesen blauen Seilen mussten nichts drücken. Die uh, slippen einfach automatisch nach oben. Okay. <lacht> Oh. Was geht? Was geht? Ich bin wieder da. Ist er nicht schön? Schön? Okay. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> oh Liebender. Nein. So. Nein. Wie, behalten. Oh, <lacht> oh, <lacht> wie? Oh, <lacht> Yeah, yeah, ja, aber ja, was. genau. Boah. Ich, äh, ich wollte einfach den dagegen schmeißen. Der ja cool gewesen wäre, wenn man das machen könnte. Ja, bis dahin jetzt da unten. Und man lebst. Au! Au! Ah, ah, springe ich weg? Und ich springe weg. kam aus dem Nix, ey. kam einfach aus dem Nix. Mhm. Hä? Was? Mhm. <lacht> ich glaube, du freundest dich doch so langsam mit dem Spiel an, ne? Nee. <lacht> ich garantiere dir, du wirst dich mit dem zweiten Teil einfach besser anfreunden. Nee. Weil dann habe ich halt den schwierigen Charakter. Und so buchstabieren wir kommen. G NG V -G. S M G G O O G L E Google Google <laughs> What? The fuck? Let's just start Google the Google Google Google <laughs> No no no Google the Google hey, you, did you, hey, you didn't. it hey, you didn't decay? This decay What is it? Sei nach oben. Die einen nach oben bringen. Ja, habe ich mich irgendwie an den schlimmsten Film, den ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, wer wieder da ist. Fahrenheit, irgendwas. damit irgendwann. So, komm, wir müssen jetzt was Langes buchstabieren. Was ist das? Hm. Nintendo. Hm? Richtig. Nintendo. So. N -I -N -T -E -N -D -O. N-I-N-T-E-N-D-O. Nintendo. Ein Leben. Ja ich mache alles für ein leben juhu ich wäre irgendwie zwei leben Keine nee. no. weiß, diese polizei wie man das bei äh, der feuerwehr wenn diese dinger wo man da runterrutschen muss Äh, also du meinst diese wir sollen wo die runterrutschen ja in dem film sind sie irgendwie nach oben gerutscht <lacht> was ja ja, da ging da war irgendwie ein Film da, weil nicht Bücher waren böse. Leute haben irgendwie Bücher verbrannt als Beruf und keine Ahnung, <lacht> als, sie, als sie irgendwie weil nicht die Wache irgendwie verlassen haben, dann sind sie alle irgendwie in so ein Ding gegangen. Und sind nach oben gerutscht. <lacht> Was? Irgendwie war ich das, haben wir meine Schule geguckt ey, und irgendwie ich war der Einzige, der sich die ganze Zeit gedacht hat. <lacht> alle anderen, weiß ich nicht, waren einfach nur vor dem Film geguckt haben, wahrscheinlich. Nicht irgendwie, weil nicht. Und du einfach so mit dem, mit dem großen What the fuck? Ja, irgendwie war ich der Einzige, der irgendwie sie gedacht hat, hey, bemerkt irgendjemand, dass dieser Film scheiße ist? <lacht> ja, das ist das. So. so. Die Menschen stehen einfach auf Verdummung. Ja, Was ist das noch nicht? Der Hauptcharakter ist Montag. Was? Ja. <lacht> verarscht du mich gerade? Nein, ich verarsche dich nicht. Ich würde gerne wissen, wie, wie der Film heißt, damit ich mir selbst ein Bild davon machen kann. Da ist Fahrenheit irgendwas. Fahrenheit irgendwas? Fahrenheit und dann irgendeine Nummer, glaube ich. Ich habe da noch nie irgendwo, ich habe das mal auf YouTube oder so gesucht, habe da nie gefunden. Hä, hey, müssen, müssen wir nachher mal machen, wenn wir über den Party beenden. Das ist der offizielle Weg? Ja, das ist der offizielle Weg. Okay. G. G. Ich komm ran! Oh Gott, das ist endlich. Kork. Kork. Das hat, das hat sich gerade falsch angefühlt. Kork. Kork. <lacht> Ice Age allee! Ausrufezeichen hatten wir außerdem gut. Ja. Ice Age Alley. Ja. Ice Age. Das schaffen wir noch? Wir haben 24 Minuten. Und dann ballert direkt schon einer. Ice Age. Wo, wo sind denn wo sind Money, Diego und shit? Ja. Wo sind denn die? Und wo ist das Baby? Da ist ja. Wo ist das Baby? Nein! Nein! Ah. Ist das hoch? Na. Seit wann können wir. Auch, kann ein Strauß überhaupt fliegen? Das ist physikalisch eigentlich wenn ich gar nicht so bestimmt. Hast du gesehen? Ich einfach nur so... so still irgendwie... hinterherrutsche. rutsche <lacht> ja. Jetzt nicht mehr, aber vor so. <lacht> Na, schon wieder. <lacht> Hast du gesehen? Ja. I don't even know how I breathe. Oh. Ah! Oh, und jetzt ist das Ding auch noch weg. Ja. I have no idea how to breathe. So. Noi. <lacht> Nein. Na, ja? Ich wollte schon sagen, wo ist das Ding? Oh, Nein Gott. <lacht> oh. <lacht> das war jetzt verdammt cool, muss ich sagen. Das hat echt echt einen stylischen Abgang gemacht. Ja, wäre das ich gewesen, ich hätte das noch mitgenommen so. Ja. Oh geh okay. oh. dann oh. Hast du dann wenigstens das oben mitgenommen? Ja? Dann so, ey DK, hast du das oben mitgenommen? Ja! ja. Das hat mich nur ein Leben gekostet. <lacht> ja! Oh, Strauß. Strauß. Espresso. Wohl, Strauß? für mich einfach machen würde das denn weil man weiß nicht ein bisschen weiter entfernt wäre mich irgendwie sehen kann wenn das kommt so also ja ich verstehe was du meinst natürlich sein checkpoint da habe ich ne. oh. <lacht> wo kommst du denn her ja du bist ein affe du bist auch du hast hier nichts zu verloren Das ist genauso wie Krokodile, was haben die hier zu suchen? Die passen doch gar nicht hier hin. Die genau. haben sich angepasst ans Klima. So wie wir. Oh, Shit. Oh. Das ist auch noch der Fall. Okay. Boink. Ähm. Ich glaube, mit sollten wir uns eigentlich mehr aufbewahren. <lacht> die gibt es jetzt nicht. <lacht> oh. Ja, ich schiebe das mal darauf, dass es rutschig ist und dass hier eine Eis. ist. Ja. Da glaubt ihr mir doch, oder? Nein. Ich glaube nicht. So, jetzt zeige ich euch mal einen Trick. Nein! Ich wollte, ich wollte jetzt gerade auf das Fass springen. Da oben war er. Wacht. Ja. Warte ich, ich nicht. Ja. So, den, den Kollegen hier ausschalten. Ich glaube, dafür brauchen wir Expresso. Weil ich auch Cappuccino holen? <lacht> Nein, nee, <lacht> nee. Nee, da oben ist ein Bonuslevel. Da oben ist ein Bonuslevel. Ich nehme an, der kommt im Boot. Dann Makreato hat man fast in die Fresse geworfen. Hey. <lacht> ich hab doch gerollt. Mann. Du kannst doch nicht in die reinrollen. Wieso nicht? Ich, weil die vorne scharfe Zähne haben. Oh, jetzt? Ich dachte, das ist dir klar. Nein, Warum ist das nicht klar, Mann? Glaubst du überhaupt darauf, dass mir irgendwas in diesem Spiel klar ist, ey? Hast du gesehen, wie ich spiele? Du spielst doch verdammt gut. Nein. Also ich zu sehr auf Diskussionen mit mir hier konzentriere, ich versuche es zumindest. Ich versuche eine Diskussion mit dir aufzubauen. Ich meine, es bewirkt ja immerhin was. So. Also ja. ich. What? Ja, die ist verschwunden. Nein! <lacht> so, so knapp. Ah, so knapp. Ah. Ja, Glück haben wir schafft man, aber heute alles noch. Ich glaube ja. Die Auf-Screen-Arbeiten dauern jetzt auch nicht so lange. Ja. Und jetzt zeige ich euch meinen Trick. <lacht> Hat ihr das gesehen? Geil. Man kommt trotzdem noch nicht da oben. Noah. Okay. Ich ein deinen <lacht> Geh rein! Jetzt geh gefängst rein, ey. lass mich ab. <lacht> Jetzt geh ich schon rein. Okay, okay, ist ja gut. Ist... So. Da muss man sich verdienen, ey. <lacht> Du hast es doch verdient, Alter. Ja. <lacht> <lacht> Was soll denn? Ich verdiene mir das schon. Ich habe drei Dinger Dann reicht mir ein bisschen Und Du hast, du hast nur zwei. Äh. Nee, drei hatte ich glaube ich. Boss. Ah oh ja. Klar. Mhm. Boss. Ich würde mal sagen, ich springe, mit, ich springe über die, über die Seile, nur dann darfst du weitermachen. Ich meine, du, ich glaube, du hast es nicht so mit Seilen. Ah, okay. Das ist jetzt gerade einfach peinlich. Ey. Die ist mal kacktes Spiel. Dieser blöde Affe. <lacht> Dieser blöde Affe. Nein. Ah, jetzt lass er durchgehen. Wir haben schon 31 Minuten. Ja, ja, ist ja gut, ey. Ah, warte, ey. Stamminier. Jetzt hier durch, mein Gott, ey. Ja. ja, geil. Ja, geil. Ja. Okay. Okay. Alter, du machst den Trick, ey. Alter, du hast es gemacht, ey. Hier. Das ist auch mit der Rolle. Gut. Wir müssen sowieso nochmal hier rein, also kriegst du sowieso das. die fünf. Okay, dann würde ich mal sagen, dann gibt es im nächsten Part Bälle mit Croctopus Chase. Okay. Bis dann und ciao. Und